Hallo meine Pokéfreunde und Pokenenten! Willkommen zu einer neuen Folge von Suzy Cube. Wir sind hier in der dritten Welt stehen geblieben bei 3-3! Welches wäre? Immer im Rhythmus! Oh nein, nicht so ein Level! Uh! Kennen wir die Musik schon? Ich bin mir nicht sicher. Im ersten Blick ist sie gar nicht mehr so schlecht. Oh, was gibt's denn hier unten? Hier unten gibt's noch irgendwas, oder? Oder sterbe ich hier einfach nur? Hm, nee. Uh. Aber hier war doch voll geil. Voll das geile Versteck, oder nicht? Finde ich zumindest. Oh, da war doch. War doch nicht da. War doch oh, oh, das, ist, das ist der Stern. Das erste Stern. Hier wo. Oder oh, hier hier wo. Oder nicht? Hm. Äh. Warte, ich habe doch hier irgendwo einen Schatten gesehen. Äh. Jetzt ist er weg. War ich nicht schnell genug? Hm. Ach nee, das war gar kein Stern. Das war der... Ach, oh, komm mit, tut mir leid. Das war, das war die Münze, tut mir leid. Ja, ich weiß, ich bin gerade wenig äh, ruhiger und bin nicht verwirrter. Aber ich dachte mir so, ja, komm, ich habe Zeit, irgendwas random könnte ich jetzt machen, komm, spielen wir nicht zu Und doch, man kann diese Blöcke zerstören, alles klar. Ja, warte, warte, warte, tschüss, tschüss, tschüss. Dann kann ich ja, bin hier auch, oder? Okay, hier nicht. Aber wir haben in der letzten Folge äh, diesen Chucky Hat äh, als Bonus bekommen, das heißt eigentlich, nicht. also ich dachte zumindest, es wäre halt ein Vorteil für diesen Level, würden wir mal sehen. Ich habe es nur so ein klein, kleines äh, äh, Missgeschick, kann man sagen. Weil mein zweiter Bildschirm. der, der macht nicht mehr so richtig mit. Also auf dem da gucke ich halt immer mit OBS und so, dass auch alles aufnimmt, dass man eine Stimme aufnimmt und so. Und ja, der, der sagt mir halt seit heute, ich habe den irgendwie. heute hatte er keinen Bock, irgendwie angeschlossen zu werden. War halt schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Oh wow! Wow! wow, wow, wow, wow, okay, ich lebe alles ah, gut. Cool. Wir haben den ersten Stern. Also ja, ich musste den halt nochmal komplett abstecken und nochmal reinstecken. Und dann auf einmal, ja, der ganze Bildschirm ist so rötlich-pink, so pink geschröt. Und das war jetzt halt schon, ist jetzt halt schon kacke. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich einen neuen zweiten Bildschirm. Oder ich muss halt damit leben, dass ist die ganze Zeit so diese rötlich-pinke Farbe an sich hat. Wow. Der Bum. Bum. Bum. Bum. Biu. Biu. Bum. Bum. Bum. okay. Ciao, Nein! Fuck! Okay. Äh, ich bin doch... Ich hab mich... Ich hab mich so treffen lassen. Ich mir so... Oh, ist das dein Ernst? Aber... Es ist nicht weiter gesprungen, hallo? Bum, bum, bum, Okay, das war jetzt echt kacke, muss ich zugeben. Als ob wir noch ein Checkpoint ist, wie unnötig. Dumm, dumm. Nein! <lacht> Nein! Oh Mann, ich, ich werd, lass mich immer austricksen. Ich weiß nicht, welcher zuerst da Ne, ihr wisst schon. Welcher zuerst rausgeht und so. Hm. Böhm, böhm. Anscheinend der? Ach oh Gott. Da ist noch ein Checkpoint? Wieso so viele Checkpoints? Irgendwie macht das keinen Sinn. Junge, komm, oh Mann. Jan, bleib da halt kurz stehen, wenn du es dann schaffst. Jetzt beschwere ich mich über Checkpoints, obwohl ich ihn gerade brauche. Aber ehrlich, eigentlich finde ich das kacke. So okay. Also hier den 13 das finde ich irgendwie dumm. Boah, was ist mit dir denn los? Nö, nö, nö. Weißt du keine Sondertricks und du auch nicht, du hammer Bro. Hammer hey, Bro. Yo blow. Hammer Blow. Okay, da krieg ich Schaden, das weiß ich noch. <lacht> Deshalb mache ich das nicht nochmal. Schon fünf Minuten nehmen wir auf. Ja, ja gut, fast. Zack. Wow. Okay. Boom, boom. Boom. Die Musik hier ist... Na ja, würde ich sagen. Warte, was? Wee! I will. Mama! Boom. Boom. Boom. Naja, ey, keiner rammelt auf mich. Ey, ey, ey, ey, chill. Bruder, chill. So, Ich krieg das Gefühl nicht los, dass wir den zweiten Stern verpasst haben. Und das war knapp. Aber wo soll der zweite Stern gewesen sein? Weißt du? Wow, chill. Aber das sind ja auch die gleichen Dinger wie aus Mario 3D World. Wow, nein, nein, nein. Dun, dun. Kommt, jetzt. Zweit Stern, please. Ich brau den. Das ist wichtig. Ist er nicht hier irgendwo? Ey, das kann doch echt halt, äh, halt echt nicht sein, dass er hier nirgendwo ist. Oder hier vielleicht? Warte, warum ist das so groß? Warum war das da gerade so groß? Wow, pass auf. Ja, aber seht ihr das hier der Schattenunterschied? Bedeutet das irgendwas? Hier oben ist aber irgendwas. Vielleicht ist hier keine Münze, sondern wirklich der Stern. Doch! Das kann gut sein! Oder? Doch, doch, vielleicht ist da der Stern. Beilung! Yes! Nein! Ich darf wieder suchen gehen, als ob das kein Abfuck wäre. Na ein Jetzt sieht das alles auf dem zweiten Bildschirm so richtig hellblau aus, Ja. Yeah. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt schon danach suche, Alter. Oh, endlich. Oh Mann. Okay. Da habe ich es endlich. So, 34 Regen im Regenwald. Hört sich nice an. Kannst aber nicht spielen, weil der Bug schon wieder drin ist? Ich habe auch gemerkt, es gibt noch einen anderen Bug. Und zwar, wenn man, das Spiel, wenn man vom Spiel rausklickt... Während das Spiel halt äh, im Endsequenz ist, wo halt die ganzen, halt wie lange du Zeit hattest noch und wie du Sterne du gesammelt hast. Wenn man da einfach irgendwann durch rausklickt, dann wird das nicht richtig angezeigt. Und dann sieht man das erste, wenn man hier auf diesem Menü ist. Kann das bitte mal hier geöffnet bleiben? Please. Ah. Ja, jetzt geht's. Dankeschön. Also, das ist echt nervig, muss ich zugeben. was ist das für eine Musik? Die mag ich. Die ist cool. Uh, Secret. Coin. Ist hier noch eine? Uh, ja, yes. ist. Cool. Ja, doch. Schon ganz cool. Hätte ich einen Vogels erwischt, zum Beispiel, dann hätte ich auch. Ähm, da kann von ihm bekommen. Das ist immer so bei den kleinen Tierchen hier mit den Vögeln oder den Diktas. Aber hier ist es schon cool. Ich finde das echt cool, das Level bisher. Ja. hab habe das Gefühl, es lag ein wenig, aber es sollte wieder Video eigentlich hier sein. Wow! Was bist du denn? Oh mein Gott! Lol! Schlammschacht! Was? Nee, Schlammschlacht. Ach so. LOL Ja, nice Das war jetzt echt cool So, Checky checkpoints. So, wo ist denn der erste Stern? Hier auf jeden Fall nicht Wow, der Witz Weg hier, wird's gar... okay Oh man Oder vielleicht ist er doch da unten Oder hier Uh, was gibt's denn hier so? Na, habe ich ziel gefunden hm? Hm? hm? Ja, ja, ich hab einen kleinen gefunden. Hier ist nichts? Ah, doch. Na ah, gut, es gibt Coins. Ja, äh, wow. Und Run-Up, okay. Ich habe jetzt den ersten Stern erwartet. Aber okay. Why not? Da unten scheint es aber nicht weiter zu gehen, dann stirbt man anscheinend nur. Okay. Na du willst du mich anrahmen? Ja, yeah, ja, yeah, dachte ich mir schon. Ja komm, was ist doch. Was ist doch. Ja, bist du. Ui. Keine Chance Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, hä, ich hab's auch eigentlich geschafft. ja, naja, egal. Ist ja auch egal. Wo ist der erste Stern? Ich glaube, der ist da, oder? Genau. Ja, es ist der erste. Okay, nice. Vielleicht schaffen wir sogar in dieser Folge die dritte Welt durch. Das wäre richtig cool. Ich würde es mir zutrauen. Ich weiß halt nicht, wie lange das alles hier geht und so. Ihr wisst, was ich meine. nur und ich mein. Okay, ein Power-Up. Haben wir nicht gerade schon Power-Up? Na egal. So, und weiter geht's. Hinten ist nichts. Hier ist was? Oh, eine Pine. Okay. Ich kann sein, dass ich leise bin. Was passiert? Ja, einmal guckt man nicht hin. Tot, tot. Okay. Ich wollte gerade sagen, kann zeigen, wie ich mich nicht leise bin, weil ich bringe gerade nicht so lange mein Mikro dran. Allgemein weiß ich nicht, wie ich mein Mikro hinstellen soll. Aber das ist ja schon ewig so. Wow, wow, wow egal, egal. Ist ja auch egal. Irgendwo jetzt bestimmt... ein Blaustern. Ich Das ist ein bisschen... Ja, komm, schieß mich ab. Oh, die schießen dauerhaft. Oh, die schießen dauerhaft. Na gut, die schießen nur zweimal. Anscheinend. Ich dachte, ich schieße dauerhaft. Da zumindest so ein wenig aus danach. Äh, äh, zweiter. Okay, okay, weiter. weiter. Zumindest keine unsichtbare Wand hier. Yay. Läuft bisher sehr, sehr gut. If I es so machen. So. Ich habe jetzt mal dabei herausgefunden, wie man diesen Super Jump diesen macht. Rennen und dann wum. Drückt halten. Ja, wenn man rennt, dann kriegt man noch so einen extra Boost. Ja. Oh, kriege ich, krieg ich, Ja, ich habe ihn bekommen, habt ihr gesehen? Da kriegt man dann einen wollte mal sagen, weil ich letzte Folge so erwähnt habe. Ein Passports wieder. Da. Was waren die Bienen eigentlich hier? Gleichen Bienen-Boss? Oder will das Garados wieder einen anderen Typ nehmen? Wir wissen es nicht. Aber wir werden es erfahren. Im nächsten Folge. In der nächsten Folge von Doki kommt. Okay, sorry. Fragt einfach nicht. Okay. Und, ah, okay. Coins. Whoa, Bruder! Bruder, keine Magie hier! Keine Magie! Oh Junge, <lacht> was schreie ich hier rum, Alter? Jetzt bin ich wieder hier, ey. Darf ich jetzt 10.000 Wähler gehen? Weg mit euch. Ja gut, so weit war es ja auch wieder nicht. Schalt dir alle Coins frei, ich will alle sammeln. 100% gehört auch alle Coins da zusammen. Nein, natürlich nicht. so bin ich jetzt auch wieder nicht. Okay, die dritte muss, hier, der dritte Stern muss hier irgendwo sein. Der muss hier irgendwo oben sein. Vielleicht hier? Nee, fuck, da geht's weiter. Okay, dann wird da, äh, auf der anderen Seite sein. Whee! Oh, ja, das war es nicht wert. Oh Mann. Oh no! That's not good! Uh, das uh, war auch nicht guter Job! Baba, Komm! Ich stelle mir gerade so neue Leute vor. Ach Junge. Ich stelle mir gerade so neue Leute vor, die kommen so auf meinem Kanal, gucken sich das Display so durch. Und dann denken die so: Alter, was, was ist eigentlich von Spaß, Mann? <lacht Almost> ja gut, ich kann sie nicht übernehmen. Oh Junge! Ich glaube, heute wird das nichts mit Jump'n'Runs. Oh Mann. Okay, komm, konzentriere dich mal ein wenig. Nur weil du so viele One-Ups hast, heißt das nicht, dass es das easy ist, okay? Komm, Tastatur ist jetzt auch nicht so schlimm. Schaffst das es auch? Mit Tastatur. You can do it. I know you can. So, nimm mit und run. Run, run, run, run, run, run, run, run, run. Ah! Die kommen wieder, die kommen wieder. Okay, so also aufpassen. Nichts Unüberlegtes, machen. Das Wunder ist natürlich weg. Ah ne, doch nicht. Hier ist es. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ö, ö. Oh. Okay. Okay. <lacht> Hä, muss ich das jetzt verstehen? Nein, ich glaube nicht. So, bitte sag mir hier ist der letzte... Oh, Hä? Es gab doch gerade einen Checkpoint. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier irgendwo hinten. Fies versteckt so wie vorher. Wow, ich habe sogar die fünf Points bekommen. Krass! Okay, nee, ich glaube die Kamera geht da eh nicht mehr hin. Ich glaube, da wird auch noch nichts sein. Ja! Hab's noch gerade so geschafft ah, nice. <lacht> werde ich jemals mehr als werde ich jemals mehr als 30 leben haben wer weiß so aber jetzt kommt das boss level kleine abkühlung ich könnte kleine abkühlung gebrauchen. Oh nein, laut der Musik wird das wieder so ein äh, Aufsteiglevel. level Wird es so eins? Da unten, oder? Gibt's da nichts? Wo Was war das? Was war das? Was? Da unten war der Erste! Was? Also es ist wieder so ein Level, anscheinend sind jede B-Level so. Also B steht natürlich für Boss, die ich nicht gecheckt habe. Konnte ich das riechen? Äh, Nein, ich glaube nicht. Wo war jetzt Hier unten. Ja komm, unsichtbare Wand, hallo. Unfair. Betrug. Ey, das zeige ich an, ne? Oh Mann. Uh, uh, uh. Komm, Spo-Jump. Dann... Nein, da ist doch nichts. Fuck. Ja, das yes, Ende. Ich bin down, weil ich nicht mehr nach oben geschafft habe. Wenn ich mir so mein Skill ansehe, vielleicht schaffen wir das letzte Level. Das das, das Secret-Level von Welt 3. Vielleicht doch nicht, wenn ich hier jetzt zacke. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Boss wird mal wieder eine Drache sein. Dieses das Garados, so ich ihn nenne. Okay, einfach weitermachen. Zack. Den ersten haben wir zumindest schon mal. Unten weiß ich ja jetzt, unten ist keiner. Ich immer weitermachen. Okay, hier ist irgendwas. Wow. Das gibt mir einen Boost. Hier gibt nochmal Power-up. Gut zu wissen. Okay, hier muss ich auf jeden Fall hoch. Nein, okay. Nein, nein, nein. nein, nein. Oh nein, ich habe das Gefühl, hier gibt es irgendwo oben einen Stern. Beeil dich doch! Nein, unten! Oh, oh, oh. Ich hab's! Checkpoints! Please! Alter, wenn du mir jetzt keinen Checkpoints äh, reindrückst, dann gibt's aufs Maul. Oh mein Gott, danke! Okay, du dritte wird wahrscheinlich dann nach dem Bosskampf, okay. Gerados ist es wieder! Immer noch Gift? Ich hab mich anzurübsen, Alter. Ekelhaft. Was ist denn diesmal drauf? Gehst wieder zurück zu deinen Giftphasen. Aber was bringt dir das? Wow, wow, wow, wow, wow. Ja, ja, komm. Wow, wow, wow, wow, was war denn jetzt? Dachentanz! Oder was? <lacht> ah, komm. Er, er rutscht mich wieder an. Oh, Gegner. Schneeklopsel. Ja, machen wir down. Zack. Ist wieder wütend. Ja, jetzt wird er mich anspucken. Mit seinem Gift. Ich dachte jetzt wirklich, jetzt kommt der noch mal gleiche. Aber halt in einer anderen Farbe jedes Mal. ich äh, Schon wieder das Erste? Oh nein, nicht das. Das ist schwer. Ohne Power-Up. <lacht> okay, gut. Aber ich glaube, ich mache diese Folge extra ein wenig länger, damit wir doch das letzte Level schaffen können. Ich glaube, das wäre ganz cool. Für uns alle. Oh, Drachentanz! Tanz. Tanz. Er macht Drachentanz wieder! Yes! Hast du noch mal länger als sonst, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube das Secret Level von dieser Welt wird eh nicht lange sein. Von daher. Heia! Wow. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Mann! Bruder! Komm, mach deinen Drachen tanz wieder! Oh. Oh, oh, oh. Okay. Drachentanz? Nein, er spuckt mich wieder an, er spuckt mich wieder an. Es gibt kein einziges Power-up. Ab. Aber so schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Komm, mach deinen Drachentanz endlich! Junge, das ist doch so langweilig mit den Scheiß Gegnern, Alter. Oh, oh, oh, oh, oh. Wow, hier hat ein Foster fehlt. Alter, jetzt, jetzt mach endlich deine Kopfnuss. Dein Drachentanz. Der will halt immer noch nicht. Was ist mit ihm los? Ja, ey. Okay. Immer noch nicht. Mach ich immer was falsch? Hätte ich ihn schon killen können? So, jetzt aber. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Was ist los? Komm. Ja, jetzt macht er seinen Drachentanz. Okay. Boom! Dead. Nice. We did it. We did it. We did it. Yeah, yeah, we did it. So, wo ist der dritte Stern? Hier, wo muss er sein? Und wenn nicht, dann... Was? Wo oh, ist der dritte Stern? Was? <lacht> oh mein Gott, Leute. <lacht> Kein Kommentar. Yay, haben es geschafft. Und kriegen das Bild hier. Das ist ein cooles Bild, eigentlich gesagt. Ich mag das ja. Das ist ja das beste Bild. Ich habe jetzt das Ende nochmal alles rausgeschnitten. Ich bin euch nur ein, wo ich den Stern sammle. Ist das sonst langweilig, denke ich. Monstermörderin! Ja Leute, ich bin eine Monstermörderin. <lacht> so, und wir werden jetzt noch ganz schnell, denke ich mal, das 3S-Level machen. Der Preis ist high obwohl. Oh. Sieht mir eher wie ein langes Level aus. Dann sparen wir uns das für die nächste Folge auf und dann werden wir in der nächsten Folge auch mit der vierten Welt anfangen und. Hier ja, wenn nicht durchspielen, vielleicht machen wir es sogar ganz durch oder cool. Ich bin mir sicher, aber Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr Pusschen hier weg, da würde mich sehr freuen. Das sagt mir auch, dass ihr Spaß an dem Display habt und dass ich also nicht weitermachen soll, obwohl ich so oder so weitermache. Haut rein, Leute, und bis bald!